Man da und äh, dann kann man anfangen, kann man anfangen äh, eine Kamera dran zu machen mit einem äh, Funksender anzubauen das ist der Funkempfänger und das ist der Sender ja? äh, da kommt dann eine ganz kleine Kamera dran und was man sogar äh, man sieht was es da für einen Schnickschnack gibt das ist total geiles Schnickschnack das hier ist eine der sogenannte Winkhelle das ist eine 720D HD Kamera mit äh, äh, Rekorder. Da kommt, kommt eine SD-Karte rein und äh, da kann man dann im Flug relativ gute Aufnahmen machen. Nicht so gut wie mit einer GoPro, aber äh, das ist winzig. Das ist also so nach dem Motto: das tut einem, ein normales Flugzeug so einfach auf den, äh, auf den Flügel draufkleben. Das naja, sieht erst so aus, Und das Teil eben eine GoPro locker. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, es jetzt das erste Mal geflogen. Aber hier könnte man sogar die Windkern hier unten machen. Und äh, das ist mit einem kleinen Trick, wenn man sich den Forum das anguckt, mit einem kleinen Trick kann man äh, hier auch das Videosignal rausbekommen. Und das habe ich auch schon ausprobiert. Dann macht man das an diesen äh, Empfänger dran. Und äh, das ist die Idee, also dieses Teil hier, ähm, das möchte ich gerne als äh, Rennmaschine und First-Person-Flight-Gerät äh, nutzen. Äh, während man mit dem Teil schöne Aufnahmen mit, äh, mit der GoPro machen kann, und dann habe ich noch eine ganz große. Da kommt dann äh, das Teil dran, um ein bisschen Wellpoint fliegen zu machen. Und wenn man das Ding ein bisschen weiter weglässt, dann braucht man äh, Rettungsmechanismen. <lacht> Rettungsmechanismen wie zum Beispiel ähm, so Pieper. wenn man den Empfang verliert oder ausschaltet dann geht ein lautes Piepen an so dass ich anfangen kann ins Gebüsch zu gehen und um das Ding zu finden das ist manchmal nicht so einfach ja, ähm, was, man, was man noch an sowas dran machen sollte wäre damit, äh, damit man die Absturzposition ja. auch sehen kann ist dass man auch eine, so ein äh, Bildsender dran macht und an der, am Empfänger noch einen Recorder ja, es gibt den hat man jetzt nicht dabei, es gibt äh, so äh, HD-Bildrekorder äh, in der Größe hier. Das ist auch nur so ein Kästchen mit einem Knopf Aufnahme. Und dann kann man äh, nach Hause hingehen sich an den richtigen Monitor äh, so Bild-für-Bild-Aufnahmen machen und zu gucken, wo ist es denn jetzt runtergekommen. Weil dann hat man das Bild aus dem Gerät. Also um First Person Flight zu machen und Brille, das geht nicht alleine, also, ohne Aufnahmegerät so, am Empfänger, obwohl das immer ein schlechtes Bild ist äh, gegenüber das, was man sendet. Ja. Man muss es auch noch aufnehmen, damit man das Ding findet, wenn es irgendwo so runtergekommen ist. Ähm, Soweit bin ich noch nicht. Ich hab, äh, was machst du mit der Verzögerung zwischen aufgenommenem Bild und angezeigtem Bild? Da gibt es, die Verzögerung ist offenbar nur abhängig von dem, was, der, was, der, was die Kamera da macht. Die GoPro soll irgendwie eine Viertelsekunde Verzögerung haben und äh, dann gibt es kleine Kameras, die haben gar keine, weil die. So Analogkameras, die haben keine... Ja. So sowas gibt mhm. also, es auch. So bei, bei Digitalfernsehen hast du halt bis äh, 8 zu 8-12 Sekunden Verzögerung je ja. das System, je das nach das halt, das halt <lacht> Und äh, das hier ist entsprechend deutscher Rechtsprechung egal. Das sind irgendwie äh, 20 Milliwatt. Das darf man nehmen. Äh, bei digitalen Funktionen äh, hat man aber hat man eine Reichweite von 100 Metern, also mindestens mhm. gleich Rufweite. Also ein äh, Bekannter von mir lässt Wetterballons fliegen und der ist Amateurfunker. Und der sendet ja, mit 2 Watt. Ja, also Baustelle. Hm? Amateur darfst du Amateurfunker da so aus... Ja, halt doch mal ruhig. Das, das, nicht äh, an, das ist nicht sondern Wetterballon und das fliegt hoch und ähm, hat nur die ganz kurze Antenne dran. So, und äh, das sendet bis, äh, das höchste, was er gekriegt hat, bei 110 Kilometer Entfernung, wo das aufgenommen wurde. Dadurch, dass halt nichts im Weg ist und das schön nach unten abstrahlt. Also so perfekt abstrahlt und da Ende. Ja, äh, der Führung sind wirklich empfindlicher, Die Frequenzen sind, sind so, dass es weiß sind und die dürfen natürlich auch äh, Ach, besser nein. als umbringen. Also es sind noch ein paar andere Art, Warte, die, äh, Da du gar nicht mitzukommen. Es ging mir gerade nur um die Abstrahlung dass die halt perfekt ist, dadurch, dass du nichts im Weg hast. Du hast nicht das Problem, dass du dann freie Sicht brauchst dahin, sondern wenn, die, wenn der Quadrocopter jetzt sehr hoch liegt dann hast so du halt sehr guten zum Signalfahren. Natürlich senden die jetzt mit der hundertfachen Leistung. Klar, ja, kann man da aber auch bestimmt drehen Ja, da wahrscheinlich schon weiter als 100 Meter kommen, weil du ein reines Feld hast, genau. Das, da gibt es ja diese kleinen Trips, die. Ähm Kleiner als das. das hier, das ist das legale, 20 mW, und das hier ist das illegale, das sind 300 mW. Und ich äh, ausprobiert. <lacht> <Ja, wir> <lacht> mal gucken, wo man das darf. Äh, ja, sowieso, äh, First-Person-View, da gibt es ja auch so Brillen, die sind teuer, das ist mal im Bereich 600 Oh, okay. und dann gibt es so alte Sachen, die kann man umbauen, die sind aber nicht gut, das hat schon probiert. Und dann gibt es die Möglichkeit hier an das Teil einen Bildschirm dran zu schrauben. Da gibt es diese ähm Kopfstützen, Bildschirme, die man ins Auto machen kann für die Kinder. Du kannst Die sind auch ganz billig. Mitteldisplay vom Audi A6, das ist auch ein ganz normaler VGA-Monitor, den kannst du auch nehmen. Läuft mit Sext 12 Euro. Euro. 6 und Der <lacht> <DVD> <Ich> <lacht> Monitor, den ich hier. Äh, der kostet 6 Euro. Der <lacht> A6? Also, <lacht> der Monitor. Und <lacht> dieser. Äh, <lacht> Zwei. Die Monitor. Die in Polen. <lacht> Neben 12 Volt und dann kann man das mit dem Video ja, ja, rein. Ja. Also, es gibt hier, äh, wenn er dann was programmiert. Hast das du Wort. das schon mal probiert mit dem Display an der Fernstellung? Das habe ich äh, nur, nur einmal auf dem Feld gehabt. Ich hatte aber dann den Eindruck, äh, ich muss. Äh, ich muss ein Gerät fliegen, das unmittelbar abstürzen darf, weil sobald man da drauf guckt, verliert man sofort total die Orientierung. Man ist so darauf getrimmt, zu sehen, wie das Gerät fliegt, wenn man da drauf guckt und denkt: Ach, das ist nur wie ein Flugsimulator. Ne? also vielleicht, gucke ich jetzt, welche Höhe habe ich? Das merkt man dann gar nicht. Wenn man ein bisschen runter geht, die Wiese immer auch genauso aus. <lacht> also dazu gehört dann auch, dass man ähm, relativ hoch fliegt und da muss man dann noch ein bisschen weiter in der Landschaft sein, als auf der Riebwiese, wo ich das probiere. Direkt direkt in der Nähe von der Sandung Blüte. Da mhm. steh ich stehe immer auf die Riebwiese, die ist ziemlich groß. Mhm. Also nicht über Leute fliegen, das würde ich echt ganz sein lassen, immer wenn da jemand mit dem Hund kommt, dann war ich Preuß. Im Prinzip habe ich jetzt die, äh, die Sachen äh, durch, die jetzt den Quadrocopter betreffen, und jetzt wollte ich noch was zeigen. Wenn man diesen ganzen <lacht> Schlickschnack zu so baut, was das hier <lacht> ist, das ist... Äh, äh, Nachgebaut von einem Video, das ich auf YouTube gesehen habe, von einem der größten YouTuber im Bereich äh, Fernsteuersachen. Das ist nicht wie bei wie den Let's Play playern die schon mal 300.000 Views haben, der hat halt äh, 1500 oder so für jedes Video, das er einmal die Woche macht. Aber da gibt es halt nette Sachen. Dieses Teil soll ein Schneegleiter sein. Es gab keinen Schneekissenwinter in Frankreich. Oh, ja. Und äh, das Interessante ist, dass dieser Schneegleiter äh, hier hinten äh, so ruder hat. Warum hat er Ruder? Ja. Denn äh, wenn er genügend, äh, genügend schnell, wenn der, wenn der genügend schnell durch die Gegend flitzt, dann tut er aufgrund der richtigen Anstellung, die ich noch nicht testen konnte, und der, dem äh, Luftfluss unten drunter, hebt das ab. Aber das sieht nicht aus wie ein Flugzeug. Das kann doch nur fliegen wie ein Stein und beziehungsweise genauso abstürzen. <lacht> yes. Und Dafür gibt es schon seit längerer Zeit Büros. Also hier ist ein fernsteinempfänger der ein Büro hat. Und der reagiert auf Seitenbewegung. Das ist jetzt nicht richtig eingestellt, aber man sieht hier, wenn er sich heftig irgendwie bewegt, dann regeln diese Ruder hier nach. Und das führt dazu, dass dieser Stein fliegt. Also jedenfalls in dem Video, das ich gesehen habe. Ja. Ich konnte es nicht auch so gemerkt, stehen. <lacht> und äh, das, das ist normal für Flugzeuge, aber das ist halt so, so lustig. Und das sind also Teile, die man übrig hat. Diese Servus kosten auch nur 1,20 Euro oder so. Ja, und ähm, diese diese Huda hörner äh, da gibt es ja für richtige Modellflugzeuge, wo man sein halbes Leben opfert, um halt so einen Nachbau zu machen von so einem Originalding. Ja, da gibt es ja richtig feine Sachen. Die muss man nicht kaufen, Dass hier ist ein Bindetraht aus dem Baumarkt. Und damit man hier die äh, leicht nachregeln kann, also das gibt ja bei den richtigen Hörner gibt das so zum Drehen oder so, macht man einfach mit Schlaufen, dann kann man die ein bisschen aufziehen und die zumachen. Das ist ja kein wichtiges Teil hier. Und dann kann man das so billig bauen. Und das sind Teilteile, halt wenn man jetzt, ich habe jetzt nicht gerade den genommen, weil hier ist ein kleiner Propeller. Also, das ist so eine Art Abfallmotor, der brummt, eine Unruhe hat, aber das könnte man an so einem Bastelding dran machen. Aber den habe ich nicht genommen, weil ich hier einen kleineren Propeller brauche, als den, der da normalerweise dran war. Der wird nicht schnell genug drehen und entwickelt sich genügend Kraft. Ja. Und äh, <lacht> das ist halt irgendwie so ein lustiges Zeug kann man machen. Und äh, das hat jetzt wenig mit Linux zu tun, aber es ist so ein bisschen das Thema Heckelbild. Was kann man denn alles für ein Zeug bauen? Hat man dann so eine Bastelkiste, wo sowas möglich ist? Und nach einigem Rumgucken habe ich gesehen, es gibt auch sowas wie Gassensoren. Das sind hier so Gassensoren, die kosten auch so im Bereich 4, 5 Euro. Ich dachte, ich tu mal nach Methan auf der Wiese schnüffeln mit einem Parco-Copter und das kann man Und dafür muss man dann anfangen zu programmieren. Also da sind wir wieder in der, in der, äh, in der Bastelecke. Äh, das ist was, wenn ich das hier am Fliegen habe. Äh, da kann man nämlich dann auch irgendwie richtige Flugpfade vorgeben und der fliegt die dann ab. Das kann man per Bluetooth verstören, man kann mit Laptop aufs Feld gehen oder eben mit dieser Handy-App, mit der man das machen kann. Starten, ja? Ich habe eine Frage, wie laut ist denn so eine Kiste? Gibt es da auch Spezial-Motoren, die ganz leise sind? Oder ist es hängt ja wahrscheinlich, die, die, die Geräuschkulisse hängt ja wahrscheinlich am Propeller. Also der hier ist verblüffenderweise Dabei, also, ich hatte die Motoren, nachdem sie drei Monate lagerten, heute das erste Mal gehört. Und... Ähm, muss ich muss mal versuchen anzumachen, wenn ich es handriege. Warum hat der eben gepiekt? Weil du Gas gegeben hast. Genau, das ist eine Follow Warning. Der geht erst dann an, wenn ich wieder Gas auf Null mache, damit nicht die Gefahr besteht, dass ich das am Fluggerät anschalte und das Modell oh, ja über die Hände. Oh. Ich habe noch so ein Ding abgekriegt, so beim Fernsteuerung. Reinschalten ging dann das falsche Gerät los. Ja, das ist schlecht. Jetzt habe ich hier das Problem, dass der Band nicht dient. Manchmal so ist, wenn er zu nah dran ist. Dieses Diddle-Dit, das ist das Booten der SCs. Das das der SCs. Hm. <lacht> der Denn äh, die Puten. Ist doch okay. Ein Jetzt ist er, der ist noch im Mode, jetzt muss man den armen. Jetzt ist gearmt, jetzt ist dieses rote Lämmchen Also die Ich machen, hier. Nur sind diese äh, langsam drehen dann deutlich leiser? Die sind leiser, ja. Das ist schon, das ist wie so ein Wespen. Ja, das ist, äh, zu laut, um unbemerkt irgendwo rüber zu fliegen. Überall? Ja, aber das, das ist ja nicht das, ja das, das, was man macht. Äh, wenn, wenn du unten äh, bleibst, musst <lacht> du das halt richtig knapp machen. Das geht 2 Meter überall bei normalen Virusgeräuschen hörst du das dann nicht. Das ist dann wieder weg. Ja, also die sind relativ, also die Propeller sind sehr gut. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Dinger gekauft habe, aber äh, das, ist, das ist so billiges Zeug. Der ist dann wahrscheinlich noch eine Ecke lauter, oder? Der ist in, der, in etwa gleich. Ja, so sieht das aus. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was ist denn diese Möcke, die Mücke, die du damit mitgebracht hast? Mücke? Das heißt miniatur das, das hier? Ja. Ja, das ist zum so ich weiß, der kleinste Quadrocopter, den es gibt. Ist der schon fertig gewesen oder hast du den jetzt so gebraucht? Ja, der ganze Rahmen besteht nur aus einer, einer Platine. Und den kann man richtig steuern auch? Ja, der Flieger, ob man den wirklich kurz und direkt hinfliegen kann. Oder? Es gibt die ganz probigen, einfachen, äh, die versucht ja, wenn du so was gehabt, die konnten nicht steuern, die konnten man nur einschalten. Ja, und größter, also. In etwa halen. aber richtig geflogen hast du das Ding nicht. Tja, also, wenn man jetzt so massenhaft solche Fernsteuerteile umfliegen hat, äh, dann muss man, wenn man was Neues baut, nicht die alten Teile zerlegen, äh, und die so billig sind. Hab ich habe gedacht, ich mal was mit Rädern und habe dann festgestellt, es gibt diese fertigen Module, das ist bei diesen Robotikbausätzen immer da, das ist dann aber auch gleich mit Schrittzählern, wo man einen Winkel hat und so. Ich dachte, das lasse ich mal alles weg, und da kommt dann einfach nur ein Verstärkertrag, der wiederum, das ist aber gleich geworden. da braucht man was anderes als bei den bürstenlosen Außenordnungen. Das gibt's aber auch als Modul, aber da bin ich noch nicht angekommen, also das ist jetzt einfach nur das Baumaterial, nichts zum Vorzeigen, man kann sich dann einfach so ein, so ein ferngesteuertes Dingens bauen, aber auch mit sound und view <lacht> Und ähm, irgendwie sowas. Also ist, ich finde das ist ein schönes Spielzeug und äh, wenn man erstmal diesen Krempel hat, kann man anfangen irgendwas zu bauen. Ja, das ist den Schneegleiter äh finde ich klasse, wenn man da statt Plastik halt einfach äh, Styropor nimmt, dann ist halt ein wasser -Gleiter. Das, äh, ja, das sind wie sie diese Aero plans von den, von den Russen, die auf dem ähm, Kaspischen Meer geflogen sind. Die sind ganz flach. Ja, ja, ganz flach. Du, ja, die ganz flach übers, das ist das gleiche ähm, Prinzip. Ja, ja, das gut. Original war aus Styropor und der hat das gemacht. Das hier ist so: ich hatte ähm, einfach diese Bauteile rumliegen. Und äh, jetzt komme ich vielleicht noch dahin, wo man das alles bekommt. Den größten. Das, der, die beste Quelle, um hier sowas zu kaufen, das ist auch der Hersteller von diesem Teil, und von diesem äh, Board, hier heißt KK2. Also eigentlich sollten wir ja als, als Hacker so ein bisschen mehr in Richtung programmierbares Teil gehen, Deswegen, das kommt jetzt auch drauf. aber ich wollte einen schnellen Start, wo ja, mhm. einfach mal was funktioniert, dann kann man, <lacht> wenn, das, wenn das, ja man muss ja nicht, ich am Anfang so viele Probleme in den Weg legte, dass man sagt, so ja. dass ich die Firmware hatte und das alles ging und dann wusste ich nicht, wie das geht. Das sind so viele Probleme, also denkt man, das kostet 20 Euro noch, mal rein und dann kann man es immer noch ersetzen. Ja, also bei mir ist es so, bei mir irgendwie ganz viele Bauteile seit fünf Jahren rum, ach ja. schön, <lacht> und, aber jetzt weiß ich, okay, ich muss keine Bauteile für den Flugcontroller da besorgen, sondern ich kaufe ihn einfach jetzt und fertig. Genau, äh, Hobbyking, hobbyking.com, mhm. es gibt, äh, es gibt so, einen, äh, ähm, so einen deutschen Ausstatter für Fernsteuersachen, Staufenpiel heißt das, da war ich in der Zentrale in, äh, in Berlin, und habe ich gestaunt äh, über die Preise dort, das war unglaublich, die kleinsten Sachen haben irgendwie 60 Euro gekostet. Da habe ich ihm gesagt, ja, das, das ist ja unheimlich teuer. Dann hat er gesagt, wenn, wenn, wenn Sie was Billiges haben wollen, das nicht funktioniert, dann kaufen Sie doch mal Hobby King. <lacht> ich habe ich gesagt, kaufe ich auch, und dann ist er weggegangen, wollte nicht mehr mit mir sprechen. Aber ich kann das nicht bestätigen, dass das einfach alles nur Dreck ist. Ich bin, also Das ist hier auch so ein Empfänger-Nachbau äh, von diesem Original, was hier drauf ist. Ja, dem her. Und hatte damit immer Beinprobleme, wenn das Bein äh, hingekommen ist. Also Das ist das, was ich jetzt am Anfang auch hatte, ich habe das angemacht und die haben sich nicht gesehen. Und äh, das ist der Trick, man muss zwei Meter weggehen, wenn die, wenn die zu nah zusammen sind, geht das nicht. Und äh, hier bin ich dann schon mal eine halbe Stunde da und habe gar kein Bein hingekriegt. Ja. Das ist dann blöd, dann nimmt man sowas nicht mehr. Und bei dem geht das. Und äh, die Fernstörung war nicht die Ursache, die ist super. Und äh, die Dinger können halt mehr als früher so diese Analog-Sachen, sondern die, äh, die haben zum Beispiel sowas wie programmierbaren Mixer. Ja, was ist ein Mixer? Normalerweise macht äh, ja, ein Hebel nur einen Servo. Ja? Wenn ich hier mit dem äh, mit dem Ruder hier links-rechts biegen will, dann kann ich nicht den einen Ruder mit dem einen äh, Hebel machen, den anderen mit dem anderen, sondern da muss ein Mixer sagen, wenn ich den nach rechts bewege, gehen beide so und die anderen so. Das heißt, äh, diese, dieses Zusammenspiel der einzelnen Servos wird durch Programmierung im, in der Fernsteuerung koordiniert. Und dazu. Äh, hat der verschiedene Programme an. kann jedes Modell, kann ich ein eigenes Profil anlegen und deren Mixer einzeln machen. Deswegen ist das so ein bisschen komplizierter, das, muss man aber, das ist aber nicht so kompliziert, weil am Ende macht man es ja sowieso nur an und macht sonst nichts. Ja, also, du willst halt wenn du das noch wechselt und halt das andere Programm wechselt, dann irgendwie was machen dann auf einen Weg. Ja, aber das ist so ein bisschen was man so lernen muss am Anfang, ich weiß, dass das auf einen das ist wirklich Spielzeug, ja, aber Spielzeug. Also die beste Quelle, um anzufangen, wo alles ist, wo auch Empfehlungen sind bei dem Motor, sondern folgende Propeller und äh, auch eine schöne Möglichkeit Batterien auszuwählen und günstig, ist halt Hobbyking.com. Ja?